Titus, alles fit, ne? Wir sehen uns später. Hier, kannst du noch was essen? Hier noch sowas? Wir hören uns, ne? Titus, tschüss, tschüss. Ach, der gute alte Titus. Mann, oh Mann, ist der groß geworden. Moin Moin Willkommen zu einer neuen Folge auf Skybounds. Heute machen wir mal unsere Wheatleys auf Und schauen was wir so schönes da rausbekommen Wir werden erstmal hier den Global Chat muten So Ultra Lego Und hoffentlich haben wir jetzt Glück Da hier ein paar aus der Brazen Family sind Okay los geht's Okay Ultra kann man eh nichts gutes bekommen glaube ich dann jetzt einfach ein bisschen Geld abschauen, bitte. Geld. Cash. Yes. Thank you. Und jetzt ein Chart, bitte. Ein Chart. Ich werde skippen und dann werde ich einen Chart bekommen, weil Ihr werdet sehen. Ich werde jetzt skippen. Skip. Okay. War, war doch kein Chart. Okay, schade. Hi. Hi. Wird jetzt safe was schreiben, aber ich kann es nicht lesen, you know? You know me, bro? Bro, what's up, man? Okay, War so, so. Ah, hier oben gammeln immer denn die ganzen Leute, ne? Okay, wo gibt's, oh! Darkness! Wer von euch braucht denn nochmal Darkness? Ich glaube, Freak. Und hier ist Darkness. Sorry, my friend. Okay, okay. So, dann laufen einfach mal in die Richtung. Ich weiß gerade gar nicht, wohin ich laufe, aber vielleicht finden wir jemanden. Und vielleicht finden wir auch keinen. Das werden wir sehen. Jetzt finden wir einen Gegner und das ist so ein kleiner Titos Hi Titos Hi hier wird's noch ein paar Pärz Titos Mann. Geht's dir? Geht's dir Kollege? Alles gut? Alles fit? Hier, bin dir. Titos, alles fit, ne? Wir sehen uns später Hier kannst du noch was essen Hier noch so sowas Wir hören uns, ne? Tilos, tschö, tschö Ach der gute alte Tilos Mann, oh Mann, ist der groß geworden Okay, schauen wir mal weiter So, Ich sink auch die ganze Zeit im äh, Combat Level Rechts könnt ihr sehen, dass ich nur noch 932 bin Weil man einfach auch keine Gegner findet Ich laufe hier die ganze Zeit durch die Gegend wie so ein blöder Also, was haltet ihr davon, wenn die Leute, die jetzt bis hier geguckt haben, einfach mal eine warzone Rocket gewinnen können? Also ihr könnt einfach mal Hashtag äh, äh, Giveaway in die Kommentare schreiben Und dann lose ich im nächsten Video einfach wieder einen Gewinner aus Weil ich habe gehört, eine äh, Rocket soll wertvoll sein Okay, ist sie ja sowieso also, falls ihr Bock drauf habt, einfach Hashtag well. Und am besten euren Ingame-Namen dahinter, damit ich auch gleich eure Namen habe Und ihr solltet natürlich darauf achten Hi, Boss ähm, Wollen wir unseren Boss auch mal was geben? Ich hoffe, er rennt nicht weg Boss Chef Kollege Kollege Wo du denn hin? Der Sneaky hier irgendwo hinter, ne? Ja. Oh, hier ist eine Kiste. Kollege! Aber der ist doch also safe weggeportet oder so. Da hat sich ausgelockt. Warte, Boss. Aber der ist noch da. Hm. Der Boss, ey. Mann, oh Mann. Also ich habe insgesamt, glaube ich, 20 Warzone Rockets zu Hause rumliegen, aber anscheinend kann man die jetzt nicht mehr so leicht bekommen. Also könnt ihr mal schreiben, wie man die jetzt noch bekommt. Wahrscheinlich von irgendeinem Kit. Aber ich habe die damals, glaube ich, aus den Warzone Crates bekommen oder so. Ja. Wenn wir noch einen Gegner finden sollten, ist das echt ein Wunder. Leider habe ich echt gar keine Shuffle-Axt und auch nicht diese. Diese Schaufel, um die Leute da reinzuhauen, weil diese Schaufel ist echt mega OP okay mit Combo äh, zusammen, weil man steckt da in diesem Erdhaufen drin und der haut sich einfach äh, fröhlich von der Seite und kann dir die ganze Zeit Combo-Hits geben. Und ich glaube, man macht mehr Schaden, äh, wenn man Combo auf einer Waffe hat. Ja, dadurch macht es auch ordentlich Damage, ne? Ich glaube, wir müssen einfach auf einen Skydrop äh, hoffen, weil. Dann kommen die Gegner, glaube ich, von ganz alleine. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen sollen. zu echt Gegner finden? Was ist das denn für eine Insel? Die habe ich noch nie gesehen. Alles ah, das ist ein Boss-Arena, okay. Ah, okay. Die habe ich selber den Boss gemacht und frage, was das hier ist, okay. Alles klar. He is So. Oder ich mal ISGONO. So. Ich werde mir jetzt einen ähm, Skydrop schnappen <lacht> und nochmal schnell den Skydrop usen. Okay, es lohnt sich nicht, ne? 50 Sekunden kann ich keinen Gegner finden und töten. Ah, es ist ärgerlich.